Ich bin Lisa von lunette und heute zeige ich euch, wie ihr eure Nähmaschine fürs erste Nähen vorbereitet. Anhand der Nähmaschine von W6 zur 3561 zeige ich euch nun, wie ihr eine Nähmaschinennadel richtig einsetzt, den Oberfaden korrekt einfädelt und die Unterfallenspule richtig einsetzt. Außerdem zeige ich euch die unterschiedlichen Rädchen an dieser Nähmaschine und wofür diese da sind. Wir haben zum einen das Rad für die Breite, damit wird die Nadelposition verstellt. Von 5 mittig nach 0 ganz nach links. Außerdem wird insbesondere beim Zickzackstich die Breite des Stiches reguliert. Das Längenrad ist dafür da, um die Länge des Stichs vom ersten Einstich zum zweiten Einstich zu regulieren. Dafür ist hier von 0 bis 4 Ziffern aufgedruckt. Der blaue Strich darunter zeigt, dass diese Einstellungen für die Stiche, die wiederum hier vorne blau markiert sind, äh, genutzt werden. Zusätzlich gibt es hier die SS-Einstellung. Diese wird für stretch stiche genutzt. Die sind hier in Rot markiert. Als drittes Rad die Stichmusterauswahl, eigentlich selbsterklärend, die Buchstaben in, mit den entsprechenden Farben werden oder sind, auf, sind bei dieser Nähmaschine hier angegeben. Als ein viertes Rad gibt es hier noch die Oberfadenspannung. Diese wird äh, reguliert, sobald der Stich nicht mehr sauber genährt wird. Aber das wird in einem späteren Video auf alle Fälle noch einmal gezeigt werden. Nun geht es darum, den Oberfaden einzufädeln. Dazu nehme ich hier meine Garnrolle und stelle diese auf den Garnrollenhalter der Nähmaschine auf. Nun wird der Faden durch den ersten Haken eingefädelt und man folgt den Ziffern 2 nach oben. Holt sich diesen Haken mit Hilfe des Handrades nach oben, fädelt hier ebenfalls das Garn ein. Fädelt das Garn durch den ersten Haken und danach durch diesen zweiten Haken. Nun wird eine Nähmaschinennadel eingesetzt. Ich nehme eine 90er Nadel Universal, die wird mit dem Flachkolben nach hinten, der flachen Seite nach hinten eingesetzt. Mit der Flügelschraube festgezogen. Nadeleinfeder nach unten gedrückt. Das Garn um die weiße Nase gelegt. Hinten die kleine Schlaufe weiter nach hinten gezogen und der Oberfaden ist eingefädelt als nächstes wird die Unterfadenspule eingefädelt dazu wird der Anschiebetisch weggezogen die Klappe geöffnet die Spulenkapsel erscheint dort dorthinter, diese wird gelöst und herausgezogen. In diese wird die Unterfadenspule eingesetzt, derart, dass sich der Faden von mir weg abwickeln lässt. Hier gibt es eine kleine Kerbe. Und ein kleines Blech. Unter dieses wird der Faden drunter gezogen, bis es knackt. Und im Anschluss wird die Spulenkapsel wieder eingesetzt. Erst die Klappe wieder schließen, danach der Anschiebetisch wieder dran. Schicken. Die Nähmaschine hat hier noch einen Knopf. Wenn dieser nach unten gedrückt wird, den muss man auch festhalten, kann man ein paar Stiche nach hinten nähen. Das ist der sogenannte Rückwärtsnähknopf. Eure Nähmaschine ist nun eingefehlt und ist bereit zum Nähen. Im nächsten Video zeige ich euch wie ihr so langsam eure Nähmaschine kennenlernt und die ersten Schritte mit ihr geht. Bis dahin, ich freue mich auf ein Abonnement von euch. Bis bald, eure Lisa.